Hallo, in diesem Video geht es um visuelle Gestaltung. Wenn man Nutzerschnittstellen entwirft, dann kommt man auch irgendwann an den Punkt, wo es dann darum geht, wie soll das Ganze eigentlich optisch aussehen. Und jetzt hat man natürlich nicht immer gleich einen Designer oder eine Designerin an der Hand. Und dennoch sollte es vielleicht so sein, dass man einiges von vornherein schon richtig macht. Und dafür gibt es so ein paar. Grundlegende Hinweise, die ich in diesem Video vermitteln möchte, die eigentlich jedermann verstehen kann und jedermann auch beachten kann, wenn es um die optische Gestaltung geht. Ich möchte hiermit auf keinen Fall sagen, dass man Designer nicht braucht. Designer sind sehr wichtig, aber für die kleineren Projekte oder da, wo einfach das Geld für Designer fehlt, da ist es auf jeden Fall wichtig, ein paar grundlegende Kenntnisse in den Bereichen zu haben und diese auch anzuwenden. Es wird jetzt dabei dann so ein bisschen zum Beispiel um Farbe gehen, aber auch um Schriftarten, sprich Typografie und äh, wie setzt man letztendlich Text. Aber gehen wir das ganze Schritt für Schritt an, fangen wir mit den Farben an. Bei Farben ist es so, dass Farben natürlich harmonisch zueinander passen sollten. Und jetzt ist natürlich die Frage, Mensch, wie kann man das dann mit diesem harmonisch zueinander passen eigentlich erreichen, gerade wenn man vielleicht nicht unbedingt der, die große Kenntnis im Bereich Farbenlehre hat. Prinzipiell ist es so, dass bei Nutzerschnittstellen grundsätzlich mit einem Farbschema gearbeitet werden soll, was man für sich festlegen sollte. Bei der Festlegung eines Farbschemas fängt man erstmal an, dass man sich einen Grundton auswählt, auf die konkreten Grundtöne und deren Wirkungen gehen wir gleich noch mal ein bisschen ein, aber prinzipiell kann man sagen, es gibt ja eher kältere und eher wärmere Farben und da kann man schon mal so eine erste Entscheidung treffen, in welche Richtung das ungefähr gehen soll. Meistens hat man auch eine erste Vorstellung dazu. Wenn man diesen Grundton hat, dann kann man sich überlegen, ob es noch weitere passende Farbtöne gibt, die nun wiederum zu diesem Grundton passen. Also die könnten zum Beispiel sehr kontrastreich sein, wie jetzt in dem rechten Beispiel dargestellt, also zu blauen Tönen irgendwie was Orangenes noch mit dazu nehmen. Aber es kann auch sehr ähnlich beieinander liegen. Und wenn man dann so die eigentlichen Grundtöne, die man verwenden möchte, hat, dann kann man anfangen, diese Grundtöne auch noch in der Helligkeit und der Sättigung variieren. Was rechts auch passiert ist, also man sieht ja, es gibt so in der, in der Mitte den Blauton, der die Ausgangsfarbe ist und der ist dann zweimal etwas heller gestaltet worden, also einfach etwas heller gestellt und zweimal etwas dunkler gestellt. Und das gleiche ist auch für den orangenen Farbton durchgeführt worden. Jetzt ist natürlich die Frage, oh, muss man das alles selbst machen? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Das muss man tatsächlich noch nicht mal selbst machen, denn es gibt heutzutage eine ganze Menge Online-Tools, die einem da behilflich sein können. Das sind sogenannte Color Scheme Designer. Wenn Sie diesen Begriff bei der Lieblingssuchmaschine eingeben, dann werden Sie einfach diverse Webseiten finden, wo Sie Grundtöne auswählen können und dann werden Ihnen einfach die zu diesen Grundtönen passenden Alternativtöne vorgegeben oder vorgeschlagen, die Sie dann entsprechend verwenden können. Sprich, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Blau, was hier in dem Beispiel verwendet wurde, dort eingeben würden, dann würde Ihnen automatisch die beiden helleren Blaustufen würden Ihnen vorgeschlagen und auch die beiden dunkleren Blaustufen würden Ihnen vorgeschlagen. Und Sie können zusätzlich noch sagen, dass Sie halt noch irgendeine Kontrastfarbe zum Beispiel dazu haben wollen, dann werden Ihnen dafür auch die entsprechenden Abstufungen dieser Farbe vorgeschlagen. Aber welchen Grundton nehme ich denn jetzt eigentlich? Es gibt so ein paar grundlegende Wirkungen, die Farben auf uns haben und die gucken uns jetzt als nächstes einfach mal kurz an. Den meisten ist wahrscheinlich bekannt, dass die Farbe Rot oft mit den Begriffen Liebe, Lust, aber auch vor allen Dingen auch mit Gefahr verbunden wird. Was oft etwas weniger bekannt ist, ist zum Beispiel, dass die Farbe Orange Wärme ausstrahlt, Freude oder Aktivität dass auch Gelb zum Beispiel eine bestimmte Wirkung hat, nämlich Kraft, Frische, aber auch Unruhe. Grün hat genauso eine Wirkung, nämlich Harmonie und Hoffnung, genauso wie Blau, was nun eher wieder so ein bisschen in die Richtung Kälte geht, aber auch eine Ruhe und eine gewisse Seriosität ausstrahlt. Das ist natürlich mit ein Grund, warum ich meine Folien sehr oft in den Blautönen halte. Ähm, dann gibt es noch die Farbe Violett, die eher so in die Richtung Mystik, Religion und Macht geht. Und dann gibt es noch das, was so richtig machtvoll wirkt, aber eben auch äh, sehr traurig, ähm, weil es in Richtung Tod und Exklusivität geht. Ähm, das ist ähm, die Farbe Schwarz. Und... Diese, mit, diesem, mit diesen grundlegenden Wirkungen kann man jetzt natürlich spielen. Das heißt, je nachdem, wofür Sie jetzt eine Nutzerschnittstelle entwerfen, können Sie sich überlegen, in welche Richtung soll denn das Ganze gehen? Bin ich jetzt eher im exklusiven Umfeld unterwegs, dann versuche ich vielleicht so ein bisschen das Schwarz grundlegend äh, zu übernehmen oder soll es eher in Richtung Liebe und dergleichen gehen, also Zwischenmenschlichkeit und so weiter. Dann ist vielleicht so ein Grundton, der in Richtung Rot geht, gar nicht so schlecht gewählt. Das heißt, mit dieser ersten Entscheidung können Sie schon so ein bisschen stilistisch festlegen, in welche Richtung soll es denn bei Ihnen gehen. Gut, wenn Sie das gemacht haben, dann geht es ja darum, die weiteren Farbtöne zu finden, die halt von Ihrer Grundfarbe aus ausgehen. Und da helfen Ihnen, wie gesagt, die Color Scheme Designer und die bieten üblicherweise folgende Auswahl an dass sie zum einen sagen können ich möchte eigentlich nur monochromatisch arbeiten das heißt ich möchte einfach mehrere Farbtöne des äh, ne mehrere Farben des gleichen Farbtons haben und diese dann entsprechend verwenden eine nächste Variante um vielleicht noch ein paar Farben mehr hinzuzubekommen ist die sogenannte Analog Variante das heißt sie haben mehrere Farben von Farbtönen die sich an sich recht ähnlich sind und trotzdem aber nicht identisch. Ja, also wir haben jetzt hier rechts einmal so einen sehr grünen Ton und dann einmal sowas, das geht ein bisschen in Richtung Petrol. Aber die beiden sind, wenn man sich jetzt einen Farbkreis vorstellen würde, doch noch recht ähnlich zueinander. aber sie bieten eben die Möglichkeit ja, etwas also Dinge voneinander so ein bisschen abzuheben. Ich persönlich bin von der Wahrnehmung her nicht unbedingt so ein Freund von diesen Analogvarianten. Ich finde die manchmal sehr sehr unruhig oder nicht klar voneinander abgegrenzt oder definiert. Mir gefällt die nächste Variante deutlich besser, das sind die ist die komplementär -Variante. Das heißt, sie haben zwei Grundfarben gewählt, die sich im Farbkreis auch wirklich sehr stark gegenüberliegen. Das heißt, sie sind komplementär zueinander. Und das ist jetzt hier dargestellt mit einmal Blau und einmal Orange, die liegen halt wirklich sehr weit auseinander im Farbkreis und man sieht halt auch direkt, dass der äh, Kontrast natürlich sehr viel äh, bringt, also man hat gleich einen sehr starken Unterschied zwischen der vorderen und der hinteren Farbreihe, wie es hier dargestellt ist. Das ist aber nicht unbedingt alles, was man machen kann. Man kann auch jetzt so ein bisschen Mischvarianten wählen. Also, dass man zum Beispiel Teilkomplementär arbeitet. Das heißt, man hat zwei ähnliche Farben und eine Komplementärfarbe, die nun wirklich komplementär mehr oder weniger zu beiden ähnlichen Farben ist. Das heißt, man hat hier dann noch die Möglichkeit, einfach mit noch mehr Farben zu arbeiten und ähm, kann aber wirklich auch mit einer Farbe nochmal sehr stark herausstechen, aus den anderen Farben, wenn man denn möchte. Eine weitere Variante mit drei Farben zu arbeiten, ist die sogenannte triadische Farbwahl. Dabei wählt man drei Farben, die grundsätzlich sehr stark unterschiedlich zueinander sind. Das heißt, wenn man sich jetzt den Farbkreis vorstellen würde, dann liegen die so weit wie möglich aufeinander. Das heißt, sie teilen den Farbkreis in entsprechend drei gleich große Teile auf. Und das ist das, was dort ähm, rechts weitestgehend äh, passiert ist. Also Blau ist relativ weit weg von Rot, Rot ist wiederum relativ weit weg von Gelb, wohingegen gelb auch wieder relativ weit weg von Blau ist. Sie sind also wirklich relativ weit auseinander, die Farben, aber sie sind eben nicht genau komplementär, weil sie sonst eben nicht diesen weiten Abstand zueinander haben könnten. Und die letzte Variante, die noch möglich ist, wenn man noch mehr Farben braucht, dann wirkt das Ganze allerdings in meinen Augen auch schon relativ bunt, aber man kann eben mit einer tetradischen Verteilung arbeiten, das heißt, man hat zwei Komplementärfarbenpaare, wo es allerdings so ist, dass die nicht zueinander komplementären Farben, also in zum Beispiel Blau und Grün, dann wiederum relativ dicht auf dem Farbkreis nebeneinander liegen Sie sehen also, mit der äh, Farbauswahl kann man schon letztendlich eine ganze Menge erreichen. Man kann also durch die Auswahl der Grundfarbe schon mal so ein bisschen die Grundstimmung einer Nutzerschnittstelle festlegen. Und man kann sich eben mit solchen Color Scheme Designern so ein bisschen Hilfestellung geben, um ja verschiedenste Farben, die auch gut zueinander passen, zu finden und auch entsprechend harmonisch miteinander zu kombinieren. Die Color Scheme Designer, die mir bekannt sind, können auch alle genau das, was jetzt hier auf diesen Folien dargestellt ist, also man kann wählen zwischen monochromatisch, komplementär oder triadisch, das ist also überhaupt kein Problem dort entsprechend zu wählen. Wie gesagt, es ist sicherlich auch immer so eine gewisse persönliche Präferenz, beziehungsweise es hängt auch so ein bisschen davon ab, was möchte man erreichen. Wenn man zum Beispiel relativ seriös sein möchte, dann sollte man vielleicht mit nicht ganz so vielen unterschiedlichen Farben arbeiten. Wenn man aber sehr verspielt zum Beispiel sein möchte, dann ist es überhaupt kein Problem, auch mit mehr Farben zu arbeiten. Trotzdem ist einfach bei der Farbwahl schon so ein erstes Grundkonzept gelegt. Und mit diesem Grundwissen sollte vielleicht nichts mehr bei rauskommen, was man heutzutage dennoch ab und zu, gerade bei sehr privat gestalteten Farben, ähm, Web-Auftritten sieht, dass halt die Farben doch sehr kreuz und quer gewählt werden und man eher das Gefühl hat, oh mein Gott, hat diese Person irgendwie ein Sehproblem oder warum ist das so gestaltet worden. Schauen Sie sich einfach mal so einen color Scheme designer an, spielen Sie damit ruhig mal ein bisschen rum und äh, dann werden Sie schon sehen, dass man damit wirklich ganz gute und zusammenhängende Designs erstellen kann. Aber Farbe ist tatsächlich nicht das Einzige, was bei Nutzerschnittstellen irgendwie eine Rolle spielt, um irgendwie eine Wirkung zu haben. Das Nächste, was wir da nämlich haben, ist einfach die Typografie. Typografie betrachtet zunächst mal ähm, unterschiedliche Schriftarten und Schriftfamilien, die letztendlich ja, eine grundlegende Wirkung für Nutzerinnen und Nutzer haben. Es gibt drei grundlegende ja, Schriftfamilien. Das ist nämlich einmal eine serifenlose Schrift. Das ist die links dargestellt und es ist auch eine Schriftart, die meistens bei mir jetzt auf den Folien verwendet wird. Das ist eine relativ klare Schrift. Was serifenlos bedeutet, versteht man eigentlich erst, wenn man dann auch eine Serifenschrift sieht. Das ist die hier in der Mitte dargestellt. Da ist nämlich an den Enden von den einzelnen Buchstaben sind immer so kleine Häkchen noch mit dran. Und diese Häkchen sind auf der linken Seite nicht zu sehen. Der, also, das ist im Prinzip der, der hauptsächliche Unterschied. Natürlich ist es so, wenn man sich jetzt konkrete Schriftarten ansieht, dass die Unterschiede nochmal etwas feingranularer sind und Personen, die sich mit Typografie sehr gut auskennen, die würden mir jetzt wahrscheinlich sehr stark ins Wort fallen und würden mich sehr stark korrigieren. Aber prinzipiell ist erstmal wichtig zu wissen, es gibt auf jeden Fall diese beiden ähm, Richtungen und ähm, der, ja, der hauptsächliche Grund, warum, ähm, ja, warum man diesen Unterschied kennen sollte, ist einfach der, diese Serifenschriften, die in der Mitte äh, verwendet wurden, die werden heutzutage oft in Büchern verwendet, also nicht nur oft, sondern eigentlich äh, meistens, denn sie lassen sich, wenn sie gedruckt sind, relativ gut von den Menschen erkennen und lesen. Das heißt, es gibt einfach wissenschaftliche Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Schriften mit Serifen für Menschen besser wahrnehmbar sind. Jetzt ist Ihnen aber vielleicht aufgefallen, dass am Computer oft mit serifenlosen Schriften gearbeitet wird, also eher so die linke Variante. Der Grund ist einfach der, dass die Darstellung von serifenlosen Schriften auf Computern, die ja mit digitalen Displays arbeiten, besser ist. Das ist auch relativ einfach zu erklären. Serifenschriften haben ja diese ganz kleinen Häkchen da so an der Seite und ähm, da ein Computer ja so digitale Darstellungen hat und also mit Pixeln arbeiten muss, da kann es dann eben sein, dass diese kleinen Häkchen, die dann da dran sind, nicht so genau auf die Pixel passen, die nun wiederum auf dem Bildschirm sind und so weiter und dann wird die Darstellung etwas ungenau und dann kann man zwar mit Anti-Aliasing arbeiten, aber so richtig schön wird es einfach nicht. Es ist einfach schlechter wahrnehmbar. Und dementsprechend wird oft mit serifenlosen Schriften gearbeitet, um also diese Feinheiten und diese Granularitäten bei Computerbildschirmen rauszubekommen. Das heißt, wenn Sie also eine Nutzerschnittstelle entwerfen, die für Computer gedacht ist und wo Sie gleich wissen, dass die Auflösung potenziell nicht ausreichen wird, dann sollten Sie auch direkt auf serifenlose Schriften zurückgreifen. Jetzt habe ich aber schon die ganze Zeit von Serifenschrift Schrift und serifenloser Schrift gesprochen und daneben steht noch eine Schrift, das ist die Monospace-Schrift. Bei dieser Schrift ist es so, dass, da wird auch manchmal mit Serifen und manchmal ohne Serifen gearbeitet, aber der wichtigste Kernpunkt ist, die Buchstaben, die dargestellt sind, haben alle genau die gleiche Breite. Wenn Sie sich jetzt die anderen beiden Schriften so ein bisschen genauer ansehen, dann sehen Sie, dass zum Beispiel das I bei beiden Schriften relativ schmal ist, wohingegen das E und das N zum Beispiel relativ viel in der Breite einnimmt und das M bei mit in äh, Serifen sowieso relativ breit ist. Bei der rechten Schrift ist es so, dass das nicht der Fall ist. Da ist das M genauso breit wie das O, das N und das S und das P und so weiter. Also alle Buchstaben haben genau die gleiche Laufweite, so nennt sich das dann. Das heißt, man hat hier einfach eine sehr sperrige Form der Schrift. Monospace wird halt sehr, sehr oft verwendet, wenn Sie eben zum Beispiel programmieren, weil man dann eben die Einrückung relativ gut sieht und man kann eben hier auch sehr gut ja, Struktur in einen Text reinbringen, das ist mit den anderen Schriften nicht so gut möglich, weil eben immer wieder unterschiedlich breite Buchstaben verwendet werden. Das geht dann letztendlich nur mit Monospace. Gut, soviel zu den grundlegenden, äh, ja, Schriftarten, die es gibt. Diese kann man jetzt natürlich noch ein bisschen variieren. Das haben Sie sicherlich auch schon mal in irgendwelchen Textbearbeitungsprogrammen gemacht. Also man kann zum Beispiel eine Schrift fetter gestalten, man kann sie dünner gestalten, man kann sie kursiv gestalten, man kann aber auch die Laufweite der Buchstaben anpassen. Anpassen der Laufweite heißt nichts anderes, als dass die Buchstaben ähm, prinzipiell immer noch die gleichen sind, aber sie werden etwas dichter nebeneinander dargestellt und es ist also etwas weniger Abstand einfach zwischen den Buchstaben. Dadurch bekommt man einfach mehr Buchstaben in die gleiche Breite. Diese Abwandlungen kann man auch für Serifenschriften und für Monospace-Schriften machen. Dass ich jetzt hier für Serifen und Monospace keine Dünnschrift habe, liegt einfach daran, dass die ähm, Anzahl der Schriftarten auf zumindest meinem Computer auch letztendlich begrenzt ist. Ich bin einiges durchgegangen, habe aber jetzt keine Beispiele gefunden, wo ich halt zum Beispiel für die Monospace-Schriftart wirklich alle diese Varianten hatte. Aber das heißt nicht, dass es die nicht gibt. Es gibt diese auch, aber sie sind unter Umständen nicht auf allen möglichen Computern verfügbar. Das ist übrigens auch eine gar nicht ganz so unwichtige Sache. Wenn Sie mit Schriftarten arbeiten, dann sollten Sie sich auch sicher sein, dass diese Schriftarten auch auf den jeweiligen Zielsystemen zur Verfügung stehen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, dass, als wenn Sie irgendwie eine grafische Nutzerschnittstelle designt haben, mit allen möglichen äh, Feinheiten und auch eine schöne Schriftart ausgewählt haben, und diese Schriftart dann aber auf dem Zielsystem nicht verfügbar ist, der Computer dann dementsprechend eine Standardschriftart nimmt, was unter Umständen dazu führt, dass es nicht nur optisch mit einmal deutlich anders aussieht, vielleicht auch noch deutlich unaufgeräumter, sondern dass vielleicht, es vielleicht auch noch dazu kommt, dass manche Sonderzeichen gar nicht sauber dargestellt werden und dergleichen. Das heißt, Sie sollten bei der Auswahl an Schriftarten auch darauf achten, dass das entsprechend verfügbar ist. Gut, Schriftarten haben aber auch neben diesen Dingen, die ich jetzt schon beschrieben habe, zu der grundlegenden Form der Schriftarten bezüglich der einzelnen Buchstaben, haben sie aber auch noch so einen gewissen Charakter. Und dieser Charakter hängt halt ganz stark davon ab, wie die Schriftart oder wie die einzelnen Buchstaben gezeichnet sind. Der Charakter ist hier relativ gut sichtbar eigentlich. Wir haben ganz oben dargestellt, eine Schriftart, die relativ seriös wirkt, weil sie einfach keine großen Schnörkel hat, sondern es ist einfach relativ klare, es sind relativ klare Buchstaben, die dort verwendet wurden. Die zweite Variante ist schon relativ verspielt an dieser Stelle, weil sie eben so ein bisschen mit so kleinen Schnörkeln arbeitet, weil nicht alles so hundertprozentig gerade ist, wenn man sich zum Beispiel die Striche von dem V direkt vorne an äh, sieht, dann sieht man, dass diese Striche eben nicht ganz gerade sind, sondern da sind so leichte Wellen und leichte Kurven drin. Und das wirkt einfach etwas unruhig und unaufgeräumt, aber dementsprechend auch verspielt und ähm, nicht mehr ganz so seriös, weil es eben ja nicht mehr so einer klaren Struktur folgt. Es gibt auch Schriftarten, die haben nochmal eine ganz andere Variante äh, der Wirkung, zum Beispiel eine elegante Wirkung wird häufig durch solche schmalen und dann wieder mit Serifen in diesem Fall hier ausgestalteten ähm, Schriftarten erreicht. Man kann aber auch mit ganz anderen Schriftarten sehr auffällig wirken. Also hier ist jetzt äh, die sogenannte Woodcut-Schriftart äh, gewählt. Die ist halt schon recht auffällig, wenn man sie irgendwo sieht. Aber vielleicht ist es Ihnen ja mal aufgefallen, wenn Sie irgendwo einen Bezug zu Star Wars zum Beispiel sehen, dann wird ganz oft diese Schriftart von Star Wars auch verwendet, die eine ganz besondere Schriftart ist, die man teilweise auch bei Computern heutzutage selbst auswählen kann, um damit seine Texte zu schreiben. Aber die ist einfach sehr prägnant und die fällt sofort auf, weil sie einfach sehr auffällig ist. Es ist einfach ein ganz, eine ganz bestimmte Form, die Buchstaben zu zeichnen und auch so ein bisschen zu überzeichnen und das fällt einfach sehr stark auf. Aber Letztendlich kann man bei der Typografie nicht nur ja etwas tun, was in die Richtung der Schriftarten geht und der einzelnen Buchstaben, wie das Ganze auf einen, auf, auf ja, Nutzerinnen und Nutzer wirkt, sondern es geht auch so ein bisschen darum, wie setze ich denn jetzt die Schriftarten, wenn ich also einen bestimmten Platz zur Verfügung habe. Da gibt es nämlich auch noch Möglichkeiten, was man da machen kann. Zum einen ist es so dass man die unterschiedlichen Satzformen auswählen kann. Ich habe jetzt hier die vier typischen Satzformen und eigentlich überall zur Verfügung stehenden Satzformen dargestellt. Links sehen Sie einen linksbündigen Text. Das heißt, alle Zeilen fangen tatsächlich ganz links an und ähm, rechts ist dann ja, die Zeile, je nachdem wie viele Wörter sind, entsprechend lang. Das heißt, die Zeilen können kürzer oder länger sein und werden dann immer, wenn ein Wort nicht mehr auf die Zeile passt, einfach entsprechend umgebrochen. Das Ganze gibt es auch rechtsbündig. Ähm, das heißt, die Zeilen sind rechts immer an der gleichen Stelle und links wird an unterschiedlichen Stellen ähm, umgebrochen. Das hat letztendlich, also äh, zumindest die, die linke, äh, linksbündige Seite hat den Vorteil, dass die Wörter alle gleich weit auseinander stehen, das ist für die Menschen relativ gut lesbar, aber es hat den Nachteil, dass halt die Zeilen immer an unterschiedlichen Stellen enden und das wirkt immer so ein bisschen unaufgeräumt. Der, die rechtsbündige Variante hat halt äh, auch so einen gewissen Vorteil, weil man nämlich damit einen bestimmten Bezug herstellen kann aber es hat den großen Nachteil, dass die Zeilen immer an anderen Stellen anfangen und das ist für Menschen einfach relativ schlecht wahrnehmbar und lesbar. Noch schlimmer wird das Ganze eigentlich beim bei der zentrierten Schrift, das ist die dritte Variante, die hier zu sehen ist. Da ist also weder links noch rechts irgendwie eine gleichartige Struktur, das heißt, wir Menschen müssen immer wieder an unterschiedlichen Stellen das Lesen aufnehmen, also ob es jetzt links ist, beziehungsweise rechts, an unterschiedlichen Stellen absetzen. Das wirkt also an sich sehr unaufgeräumt, hat aber tatsächlich, wenn man nicht ganz so lange Texte hat, tatsächlich einen sehr angenehmen, strukturierenden Schaden. Und dann gibt es noch den sogenannten Blocksatz. Das ist der, der auch zum Beispiel sehr oft in Zeitungen verwendet wird, weil es eben sehr strukturiert und aufgeräumt aussieht. Da beginnen die Zeilen an der gleichen, also die Zeilen an der gleichen Stelle und sie enden auch alle auf der gleichen Höhe. Das hat natürlich den Nachteil, und das sieht man hier in dem Beispiel auch ganz gut, dass dadurch zwischen den einzelnen Wörtern in einer Zeile unterschiedlich große Abstände entstehen, die sogar so groß werden können wie hier in Zeile 2, dass man das Gefühl hat, da passt doch eigentlich noch ein ganzes Wort dazwischen. Aber weil eben in diesem Fall jetzt hier auch nicht mit Worttrennung gearbeitet wurde, äh, gibt es einfach kein Wort, was man jetzt, was in dem Satz noch wäre, was man dann entsprechend noch dazu nehmen könnte? Und dann kann das Ganze eben auch mit einmal sehr zerrissen wirken. Das heißt, wenn Sie mit Blocksatz arbeiten, kann ich Ihnen auch nur empfehlen, tatsächlich auch mit entsprechenden ähm, mit Worttrennung zu arbeiten, damit einfach häufiger umgebrochen werden kann an den Stellen, wo es benötigt wird. Nichtsdestotrotz haben auch hier Untersuchungen ergeben, dass bei Blocksatz selbst entsprechend mit Silbentrennung es für die Nutzerinnen oder für die Leserinnen ähm, oft nicht so einfach ist, ähm, das zu lesen, wie es jetzt beim linksbündigen Flattersatz heißt, das übrigens beim linksbündigen Flattersatz der Fall ist. Aber es sieht einfach sehr aufgeräumt aus. Es geht aber nicht nur darum zu gucken, ja, wo fängt jetzt der Absatz an, wo hört er auf und äh, wie wirkt das letztendlich oder wo mache ich es meinen Nutzerinnen und Nutzern einfach zu sehen, wo fängt hier eine Zeile an, wo hört sie auf und so weiter, sondern es geht letztendlich auch so ein bisschen darum, wie geht es denn weiter, also wie strukturiere ich denn einen Text, kann ich da vielleicht auch etwas machen. Kann man tatsächlich, und zwar kann man zum einen erstmal mit Zeilenabständen arbeiten, denn es ist so, dass für Nutzerinnen und Nutzer es einfach umso einfacher ist, eine Zeile an sich zu erfassen, wenn sie einen entsprechenden Abstand zu der davorliegenden Zeile hat. Und man sagt im Prinzip, so als Daumenregel, je größer die Zeilenlänge ist, die man hat, umso größer sollte auch der Zeilenabstand sein, damit die Nutzerinnen und Nutzer es einfach deutlich einfacher haben, wenn sie am Ende einer Zeile sind, wieder an den Anfang der nächsten Zeile zu springen. Sonst kommt man relativ schnell durcheinander. Gut, damit kann man irgendwie schon mal so ein bisschen Struktur in den Text reinbringen, der es Nutzerinnen und Nutzern wieder erleichtert, die jeweils nächste Zeile zu finden. Aber manchmal geht es ja nicht nur darum, die nächste Zeile zu finden, sondern auch den nächsten Absatz. Und dafür gibt es auch Möglichkeiten, die man machen kann. Die ganz Bo linke Box zum Beispiel zeigt eigentlich auch zwei Absätze, nur sind diese kaum voneinander zu erkennen, weil hier eben überhaupt nicht mit einer optischen Trennung zwischen den Absätzen gearbeitet wurde. Die optische Trennung kann man nun auf unterschiedliche Wege erreichen und rechts sind jetzt drei Varianten dargestellt. Die erste Variante ist, man hat einfach vor jedem neuen Absatz einen etwas größeren Abstand als der typische Zeilenabstand ist. Dann kann man also als Nutzerinnen und Nutzer relativ gut erkennen, oh, hier geht was Neues los. Eine andere Variante, die hilfreich ist und auch manchmal verwendet wird, ist einfach den Blocksatz zu verwenden, denn beim Blocksatz ist es so, dass die letzte Zeile, die zu einem Absatz gehört, eben nicht auf die komplette Zeile verteilt wird, sondern dass da nur dann so viel, also ja, so weit geschrieben wird, wie die Wörter entsprechend reichen. Das heißt, man kann hier auch erkennen, wann ein neuer Absatz beginnt, aber es hat unter Umständen den Nachteil, wenn Sie jetzt mal einen Absatz haben, der so endet, dass die letzten Wörter dann doch fast eine ganze Zeile bilden, dass Sie dann wiederum diesen entsprechenden Abstand nicht erkennen können. Was Sie dadurch, oder was Sie in diesem Fall dann noch machen können, ist, mit dem zu arbeiten, was man jetzt ganz rechts sieht, nämlich mit einer Einrückung, die nur für die erste Zeile gilt. Denn dann ist sichergestellt, dass auf jeden Fall dort eine Einrückung ist, wo Sie sie gebrauchen können. Und hier ist eigentlich schon relativ gut erkennbar, dass, ja, ein neuer Absatz irgendwo in der Mitte dort beginnt, weil eben dort wieder eine entsprechende Einrückung ist. Wenn Sie mit dieser Variante arbeiten, dann sollten Sie darauf achten, dass der erste, beim ersten Absatz nach einer Überschrift diese initiale Einrückung der ersten Zeile nicht gemacht wird. Und da merken wir schon, oh, Typografie ist dann auch wieder eine Sache, die hat so bestimmte Feinheiten und Regeln. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Es gibt noch deutlich mehr. Ich werde das in einem solchen kurzen Video gar nicht alles abdecken können. Ich möchte Ihnen nur einen gewissen Eindruck davon vermitteln, was das eigentlich alles bedeutet und was das alles umfasst und ihnen einfach nur so ein paar Grundkenntnisse an die Hand geben. Mit diesen Grundkenntnissen wissen sie dann auch, okay, es gibt da noch deutlich mehr und haben dementsprechend vielleicht auch etwas mehr Vertrauen in genau die Leute oder die Personen, die sich mit sowas noch deutlich besser auskennen und die dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit brauchen, um sowas wirklich ins kleinste Detail hin ja, durchzuplanen und entsprechend zu gestalten, sodass zum Schluss auch das Textuelle einen relativ guten Eindruck macht und alles auch relativ gut zusammenpasst. Gut, jetzt haben wir über Farben gesprochen, wir haben auch über Texte gesprochen, beziehungsweise über Typografie. Jetzt gibt es aber noch was, was heutzutage sehr, sehr oft verwendet wird. Das sind nämlich Piktogramme. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen an, was sind eigentlich Piktogramme und was sollte man dabei beachten? Piktogramme sind eine vereinfachte Darstellung von irgendwelchen Sachverhalten, von Vorschriften, von Inhalten und so weiter. Es ist also ein Piktogramm kann mehr oder weniger alles Mögliche repräsentieren und sie werden bei Nutzerschnittstellen häufig dazu verwendet, um zum Beispiel eine Aktion ausführen zu können oder um auf irgendetwas hinzuweisen. Ich habe jetzt hier ringsherum einfach mal ganz viele unterschiedliche Piktogramme dargestellt und sie, wenn Sie ein bisschen genauer sehen, dann werden Sie feststellen, ein, zwei der Piktogramme habe ich auch in meinen eigenen Folien bereits verwendet, aber andere Piktogramme werden Sie vielleicht auch erkennen und Sie werden sofort einen ersten Bezug dazu haben, was eigentlich diese Piktogramme denn womöglich äh, zu bedeuten haben, ob das jetzt die Stoppuhr ist, äh, die irgendwas wahrscheinlich mit zeitlichen Aspekten zu tun hat, oder ob das der berühmte Mülleimer ist, der ganz links oben dargestellt ist, der die Möglichkeit, also der wahrscheinlich irgendwas damit zu tun hat, dass man Daten löscht oder ganz andere Dinge. Das Problem mit solchen Piktogrammen ist, man muss natürlich immer Piktogramme haben, die optisch aufeinander abgestimmt sind und die entsprechend zueinander passen aber auch die das gleiche letztendlich bei den Nutzerinnen und Nutzern hervorrufen. Das heißt, wenn Sie also ein entsprechendes Piktogramm haben, und ähm, es soll zum Beispiel symbolisieren, dass jetzt eben Daten zerstört werden, wie es eben beim Mülleimer üblicherweise der Fall ist, dann sollte die Darstellung auch so sein, dass es von den Nutzerinnen und Nutzern verstanden wird und der Mülleimer ist jetzt als Piktogramm ein relativ weit verbreitetes und äh, relativ gut verstandenes Piktogramm. Das kann man also relativ gut verwenden. Aber an anderer Stelle gibt es vielleicht noch nicht so das passende Piktogramm und jetzt könnte man vermuten, dass man vielleicht relativ schnell ja einfach mal sowas entwerfen kann und die Nutzerinnen und Nutzer werden das dann schon verstehen. Das ist leider nicht so. Man muss Piktogramme, wenn man sie entwirft, auch wirklich ausgiebig testen, um zu überprüfen, ob denn zumindest die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer hinter einem Piktogramm genau das gleiche versteht. Der Vorteil ist dann allerdings, wenn man das gemacht hat, dass Piktogramme auch wirklich relativ weitreichend funktionieren können. Zum Beispiel hat sich mittlerweile ja das Hamburger-Icon für ähm, Menüs durchgesetzt. Also wenn Sie in Apps irgendwelche Menüs haben, dann haben Sie immer diese drei Striche untereinander. Das ist mittlerweile relativ klar, okay, dahinter verbirgt sich das Menü. Das hat heißt, sich aber auch erst in den letzten Jahren etabliert. Es gibt sogar Piktogramme, die haben sich erhalten, obwohl deren Funktion heutzutage ein bisschen eine andere ist. Das berühmteste ist die äh, Diskette, die immer noch verwendet wird, um Speichern darzustellen, obwohl die meisten Nutzerinnen und Nutzer heute gar nicht mehr wissen, was, was ist eigentlich eine Diskette. Ähm, was, was bedeutet die eigentlich? Früher wurde nun mal mit Speichern dann wirklich auch auf Diskette gespeichert. Das ist ja nun schon seit Jahr Jahrzehnten mittlerweile nicht mehr der Fall. Und trotzdem wird dieses Icon an vielen Stellen immer noch verwendet und ähm, ist immer noch bekannt. Ja. Das heißt, mit Piktogrammen kann man arbeiten, mit Piktogrammen kann man spielen. Ich kann Ihnen aber nur empfehlen, nutzen Sie entsprechende Bibliotheken. Google hat tatsächlich eine, Bi ähm, eine ja, Piktogrammbibliothek, Offen und frei zur Verfügung gestellt. Das ist auch die, die hier in Auszügen dargestellt ist. Sie ist natürlich noch viel umfangreicher. Die äh, gehört zum Material Design von Google und wenn Sie danach entsprechend in der Suchmaschine suchen, werden Sie das auch finden. Ich kann Ihnen nur empfehlen, nutzen Sie solche Bibliotheken nach oder Vielleicht, wenn Sie Designer zur Hand haben, lassen Sie entsprechende neue Bibliotheken von Designern entwerfen, aber dann auch evaluieren, um zu überprüfen, ob die Piktogramme, die denn dort entworfen wurden, auch wirklich funktionieren. Gut, jetzt haben wir das Thema Piktogramme abgehakt. Das ist relativ schnell, weil meine Empfehlung einfach ist, nutzen Sie es nach, machen Sie es nicht selbst. Es gibt noch etwas, was bei der visuellen Gestaltung tatsächlich nicht ganz uninteressant ist, denn es geht ja oft darum, genauso wie bei Piktogrammen, ähm, Aktionen von Nutzerinnen und Nutzern irgendwie ausführen zu lassen bzw. den Nutzerinnen und Nutzern Aktionen zur Verfügung st äh, zu stellen. Die Frage ist jetzt, wie kann ich denn mit visueller Gestaltung irgendwie arbeiten, um sicherzustellen, dass Nutzerinnen und Nutzer auch sehen, oh, dafür birgt sich eine Aktion, die ich ausführen kann. Und da gibt es den Begriff der Affordance und der Signifiers, den wir uns jetzt mal ansehen. Eine Affordance ist nichts anderes als die Tatsache, dass eine bestimmte Funktionalität in einer Nutzerschnittstelle zur Verfügung steht. Das geht aber wirklich nur darum, dass diese Funktionalität zur Verfügung steht. Es geht nicht darum, dass diese Funktionalität auch von den Nutzerinnen und Nutzern sichtbar ist und wahrgenommen wird. Dieses Sichtbare und wahrgenommene ist dann ein sogenannter Signifier. Das heißt, ein Signifier zeigt wirklich, hier ist eine Funktionalität, also eine Affordance, die genutzt werden können. Sie können sich das im Prinzip folgendermaßen vorstellen, wenn Sie eine Funktionalität auf eine Website zum Beispiel packen. Diese Funktionalität aber ein weißer Knopf ohne Beschriftung auf weißem Hintergrund ist. Dann ist diese Funktionalität prinzipiell da. Und wenn Sie wissen, dass diese Funktionalität an einer bestimmten Stelle da ist, dann können Sie vielleicht auch dort draufklicken und können irgendetwas ausführen. Aber andere Nutzerinnen und Nutzer werden es nicht sehen. Das heißt, es fehlt einfach der Signifier, weil weiß auf weiß, ohne sonstige Absätze oder also ohne sonstige Abgrenzung, ist ja kein, kein, kein sonstiger Hinweis. Das heißt, es fehlt der Signifier. Und wie stark Signifier wirken können, habe ich jetzt hier einfach mal mit der nächsten Animation dargestellt. Wir haben es hier einfach mal drei Button. Der linke ist ein Button, der hat halt praktisch keinen Signifier. Es sieht nicht äh, nichts so aus, als ob da irgendeine Funktionalität ist, sondern es sieht aus, als wäre es einfach nur Text. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der ist aber zumindest irgendwie farblich ein bisschen anders gestaltet. Ja, wenn jetzt ringsherum andere Farben als Text sind und damit einmal äh, andersfarbiger Text ist, dann hat man zumindest wieder ein bisschen Signifier, aber wenn ansonsten nichts anderes drumherum ist oder die Formatierung drumherum auch noch gleich ist, dann würde man hier nicht erkennen, dass äh, dort vielleicht auch eine Funktionalität hinterliegt. Das ist schon etwas stärker dann jetzt der Fall bei dem zweiten Beispiel von links, wo also mit mithilfe der, des Kastens drumherum schon mal klar gemacht wird, hier ist etwas Zusammenhängendes und da kann man potenziell auch mit interagieren. Etwas auffälliger ist das dann, wenn man diesem Knopf auch noch eine Hintergrundfarbe gibt, was dann ein weiter rechts noch passiert ist. Und richtig stark wird die äh, ja, Darstellung dann, wenn man zum Beispiel eben noch mit einem Piktogramm arbeitet, aber auch, und das ist hier rechts noch dargestellt, mit ähm, einer Schattierung, denn äh, gerade Schattierungen, das sind manchmal so ganz feine äh, Elemente, die irgendwie noch darstellen, hier geht noch mehr, als einfach nur, dass hier etwas dargestellt ist. Das heißt, wenn Sie Nutzerschnittstellen entwerfen und irgendwo Aktionen für Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellen wollen, dann sollten Sie darauf achten, dass diese Aktionen auch entsprechende Signifier haben, also irgendwie sich vom Drumherum ein bisschen abheben, ob jetzt durch farbliche Gestaltung, durch textuelle Gestaltung oder eben durch zum Beispiel Piktogramme. Aber nur so ist sichergestellt, dass die Nutzerinnen und Nutzer diese Aktionen auch wirklich wahrnehmen. Ansonsten kann man einfach sagen, ohne Signifier keine Wahrnehmung von Affordances und damit werden Nutzerinnen und Nutzer potenziell Dinge übersehen, die sie aber eigentlich sehen sollten. Wenn Sie dann jetzt ein entsprechendes Konzept erarbeitet haben, was dann eben aus Farbgebung, Schriftarten und so weiter äh, besteht, dann sollten Sie das Ganze auch festhalten und zwar in einem Style Guide, an dem sich dann alle orientieren können, die in einem Projekt mitarbeiten. Ein Style Guide, darin ist einfach festgelegt, welche Farben werden verwendet, welche Schriftarten werden verwendet äh, und wie, äh, ja, werden die Schriften gesetzt, also alles was zur Typografie dazugehört, welche Piktogramme bzw. welche Piktogrammbibliothek wird äh, verwendet. Und damit legt man gleichzeitig auch oft noch andere Dinge fest, zum Beispiel wie sieht ein Button ganz konkret aus und damit legt man zum Beispiel auch fest, wie sieht dann dementsprechend ein Signifier aus, um bestimmte Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die man hier festlegen kann, zum Beispiel Abstände, Raster, Interaktionsmuster, Kommunikationsstil, also zum Beispiel welche Art und Weise der Formulierung von Text wird verwendet. Das sind wirklich eine ganze Menge Dinge, die in einem solchen Style Guide aufgeführt werden können. Ich möchte und kann auch gar nicht auf diese ganzen Details eingehen. Das überlasse ich lieber den Experten, die sich damit noch viel besser auskennen und üblicherweise solche Style Guides erstellen. Ganz wichtig ist es jedoch, wenn Sie also in größeren Projekten zusammenarbeiten, wo es dann wirklich darum geht, eine gemeinsame Basis zu finden für das, was Sie letztendlich machen, da ist es natürlich wichtig, dann auch diese Entscheidungen, zum Beispiel Farbe und so weiter, einfach irgendwo festzuhalten und allen zur Verfügung zu stellen, sodass ähm, die Dinge auch nachgenutzt werden können. Ganz wichtig eben zum Beispiel auch bei Farben, gleich die Farbcodes entsprechend mit angeben, damit die Personen die das dann nutzen wollen einfach die Farbcodes kopieren können und in ihrem jeweiligen Tool mit dem sie arbeiten dann auch nachnutzen können. Da gibt es dann sogar noch ein paar Sachen mehr, es gibt noch unterschiedliche Farbräume über die man reden muss. Wie gesagt, das kann man dann den Experten überlassen, soll nicht Teil dieses Videos sein. Aber was noch Teil dieses Videos ist, ist wieder die abschließende Übung, die bei den Videos ja immer am Ende kommt. Und in dieser Übung geht es einfach darum, mit dem Wissen, was Sie nun erworben haben über die visuelle Gestaltung von Webseiten, Applikationen oder sonstigen Nutzerschnittstellen, schauen Sie sich doch einfach mal entsprechende Beispiele an, die Ihnen bekannt sind und achten Sie mal genauer darauf, welche Farben wurden denn eingesetzt, beziehungsweise auch welche Farbkombinationen, für welche Schriftarten wurde sich entschieden, welche Formatierungen wurden gemacht und welche Wirkung hat denn jetzt die jeweilige Wahl auf Sie oder vielleicht auf entsprechend bekannte Personen? Gibt es Unterschiede in den äh, Signifyern zwischen den ähm, ja, entsprechenden Applikationen? Schauen Sie sich das einfach mal genauer an und versuchen Sie selbst so ein bisschen zu analysieren. Mensch, was wurden denn da für Entscheidungen getroffen und was ist eigentlich das Ergebnis auf Basis dieser Entscheidungen? Und vielleicht haben Sie dadurch jetzt einfach so ein bisschen ein anderes Auge für die Dinge bekommen. Und ich kann Ihnen auch empf nur empfehlen, wenn Sie irgendwann in irgendwelchen Projekten sind, nehmen Sie sich diesen Foliensatz nochmal zur Hand, gehen Sie die Sachen nochmal durch, um einfach so ein paar erste Entscheidungen vielleicht gleich in die richtige Richtung zu treffen. Und damit bin ich wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann! Mhm.